Hallo, meine Poké-Freunde und poké willkommen zur Geheimwelt in SusieCube. Cube. Wir haben in der letzten Folge nochmal den, End den Endboss besiegt. Der war echt. Äh, ja. Äh, mein, mein Fazit dazu so habe ich in der letzten Folge gegeben. Und wir haben das Level hier angefangen. Und, und ich meine, das hier angefangen und beendet zum Glück noch. Aber dafür war die Folge wenig länger. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir weit kommen in dieser Folge mit Secrets 2. Also, ich nenne jetzt Secret, weil eigentlich heißt es ja Geheimwelt und Geheim auf Englisch ist Secret. Deshalb Secret 2, Abendspaziergang. So. Wird es auch ein Spaziergang? Oh, 60 Sekunden, da wird es wohl kein Spaziergang hier. Aber das ist doch, das ist doch das erste Level! Ja, und jetzt ist ja auch endlich mal was versteckt, hier ist nämlich der erste Stern. Okay, das ist auch von, das ist von Super Mario Lands, Super Mario 3D Land geklaut. Ja, gut, geklaut nicht unbedingt, das gab's ja schon mal, aber. Erinnert mich auf jeden Fall sofort an Superman 3D Land. What the heck? Okay. Also, ja, aber. Finde ich cool. Und hier gibt's es ein Secret. Und ja, wir sind hier dabei, das alles zu schaffen. Und. Nein! Ich darf mich umbringen. Oder kann ich hier nochmal rein? Nein, oder? Natürlich nicht. Das ist immer noch so nervig. Und der erste Stern hat natürlich nicht gespeichert. Warum auch? ja, ja richtig lame. Ja, ja. Wäre ja, lame und so. Aber da ja, war ja eine Bombe drin. Ganz vergessen. Da gibt es bestimmt Mauer ab. Aber das ist auch egal. Ich brauche keinen Bauer ab. Ich muss ja einfach hochspringen jetzt gleichzeitig. Bam, Bam, yes, danke schön. Geht doch. So, hier Power-up. Hier gibt es aber wirklich eins. Keine Bombe. So, da unten ist aber diesmal ein äh, diesmal eine Abgrund und keine keine Bodensicherung hier. Okay, ich dachte gerade, wir scrollen, aber nee, die Kamera hat sich nur gegen gerichtet. Okay. Wir sind wieder im Bienenland anscheinend. Bienen. Wie in Hill zone Okay. So, wir noch den letzten Stern. Hä? Äh, äh, äh. Nein! Ich hätte auch einen Checkpoint. Ja, okay. Warum bin ich jetzt verreckt? Das ist doch auch seltsam. Warum bin ich jetzt verreckt? Ich hab doch den Sprung gut getimed. Aber oh, wahrscheinlich gut genug für das Spiel. Alles klar. Ja! Ho! Ja! Okay, das war richtig, richtig knapp. So, one-up. Brauche oh, ich nämlich, was sonst wäre ich down gegangen. Hier irgendwo vielleicht ein Secret Eingang. Nein. So, aber hier oben ist das Ende. Und es ist wieder versteckt. Ja. Wie letzten. Nein. Mhm. Ach komm, ich habe doch keine Lust immer wieder alles nachzusuchen und cuts zu machen. Bisher habe ich glaube ich nie jeder einzelnen Zuseke vor den Cut gemacht. Ja, ich glaube schon. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute. Erklärt mir das. Wie kommt man darauf? Man kann hier... Auf eine unsichtbare Plattform. Hä, hä, hä? Wie, wie, wie findet man sowas? Und dann gibt es hier ein paar Plattformen, bla bla. Und dann gibt es gleich einen schwierigen Sprung, glaube ich. Hier. Muss man auf das Trampolin und dann... Boing. Kriegt man den Stern einfach so in den Arsch geschoben. Ich verstehe es nicht. Einfach so! Es gab ja nicht mal einen Anhaltspunkt oder so, oder so dafür. Das ist doch... Ach komm, ich, das ist doch echt kacke. Also wenn einer von euch es gefunden hat, ohne das Video hier zu schauen oder irgendwas im Internet nachzugucken, dann... Dann seid ihr echt krank! Aber Respekt! <lacht> Klar, können man drauf kommen, weil da war ja kein Zaun. Aber ehrlich, wer kommt denn darauf, darüber zu springen und sich zu so, suiciden? So echt? Mann. keine Ahnung. S3 Eishöhlen Trauma. ja ein Trauma habe ich auf jeden Fall schon <lacht> ich glaube wir sind schon mal Folge 10 Kann das sein <lacht> Hier schon wieder, ihr langweiler. Oh, was haben wir denn hier? Ein Knopf. Sinnloser Knopf. Achtung, Sinnlos. Dann ja, geht's weiter. Aber was gibt's hier? Ah, das hat Blöcke dort erschaffen. War das doch auch das eine Level von der einen Welt? Ja, ist es ist. Oh, Kacke. Jetzt hier, hier noch bestimmt ein Stern, oder? <lacht> Oder? Äh, bin ich. Ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst. Ja, Game Over. Die Game Over ist juckt mich eigentlich gar nicht mehr. Für die achte ich gar nicht mehr. Das ist mir egal. Game Over. Und wer hin juckt? Ne, mich nee, nee, auf jeden Fall nicht. Okay. Warte, was ist denn hier? Also hier geht's dann anscheinend nicht weiter? Warte, Kanone? Komm mal her. Oh lol. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier gibt es den ersten Stern. Ah, dann bin ich den richtigen Weg gegangen. Okay, ja, ist eigentlich gut, dass ich gestorben bin. Okay. So, ich rede die Bomben. Wow, wow, wow! Leben auf Limited. So, ja, wummsk. Jetzt schnell, schnell, schnell! Vor die Plattform da, verschwinden. Oh nein, die verschwinden schon, die verschwinden. Ah, es war nur von One-Up. Ah, es ist alles nur für One-Up. Ah, oh, das ist doch lame. Alter, oh mein Gott, ich hatte der endlich gekillt. Ja, Der war ja eine Bombe. Kacke ich bin runtergefallen? Das wollte ich nicht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie lange die Folge überhaupt ist. Nö, nö, nö, nö. Keine Ahnung. Ich werde mal gucken. wie lange ich Folge machen? Vielleicht spiel ich aber eben alles durch und dann packe ich das ungefähr so rein. Das ist oder kann ich jetzt so, dass es passt? Mal schauen. Wow! Das verräterische Ding da. Ey. Hier lang? Hier lang? Aha. Jackie? Hier hab's nochmal Moins Münzen, meine ich. Moneten. Moneten? Geile Moneten? Und hier? Hier gibt's nichts. Doch! Hä? Hey. Was denn? Hä? Hey. Was denn? Was war da denn? Hä? Hey? Hä? Hey, Wenn es da jetzt einen zweiten Stern gehabt, dann, dann bin ich echt böse. Dann bin ich böse. Ja. Dann kann ich auch mal böse sein. Oh man. Das Geräuschkulisse ist so wunderschön. Blum. Ah, da geht's weiter. Dann geht's hier nicht weiter. Nein, dafür gibt's aber die Bombe. Juhu, genau das wollte ich. Äh, Okay. Ey, da war doch bestimmt der zweite Stern, oder? Oh, Mann. Wow. Warte, geht's aber auch weiter? Da gibt's was. Ha? Nein! Da gab's wirklich irgendwas. Aber ich habe da auch gar nichts gesehen. Ich glaube, ich gucke mir einfach gleich ein Tutorial an. Ich habe keinen Bock jetzt 10 Stunden rumzufuchteln. Oh Mann! Ich hasse das immer noch am Spiel. Dass ich nie alles was toll finde. Also nicht, ich hasse das nicht am Spiel, aber ich meine... Ich hasse das, das sind immer jedes einzelne Level. Jedes einzelne Level. nie 100% alles finde. Ich meine, klar, das ist bei anderen Spielen wie Donkey Kong Country zum Beispiel auch so, aber... Keine Ahnung. Trotzdem nervt mich das. Auch wenn es kein schlechtes Feature Feature, in ist, nervt mich das trotzdem. Nervt mich nicht. Das ist, nervt mich. Nicht, ja, ja. Hm, hm, hm, hm, hm, hm. Theoretisch könnte ich runterspringen, nochmal versuchen, aber halt. <lacht> Vergiss es. Ich schieße erstmal das Level ab. Dann kann ich nämlich cutten. Yeah. Okay, guys. Zumindest habe ich jetzt die One-Ups. Vielleicht sogar jetzt noch ein Achtes. Ne? Okay, noch ein Kriege ich das noch? Ich weiß es nicht. Oh nein, leider nicht. Okay. Sadface. Machen wir da mit S4. Flinker Abgang, ja. So könnte man mein Leben hier in diesem Spiel beschreiben. Und es ist 1,3, aber in Dunkel. Und 1,3 habe ich totgesucht, weil es da dieses pup power gibt. Genau das meine ich. Und man da relativ ganz okay gut und bekommen konnte. Von daher kenne ich das Level in- und auswendig. Nur haben die ja alles rumgemuft und so. Und ich muss jetzt nach dem. Sternen suchen. Jetzt so, ja, ich alle Bienen. Oh, so, ja, klar. Bombe. So, auf die Bomben da sind die echt scharf drauf heute. So, hier Ja, okay, den haben wir noch gleich. Bitte, es ist der Erste. Bitte ist das hier der Erste. Bitte tu mir den Gefallen und mach den einzelnen Ersten. Ey. oben oh, war was oh, lol. das ist echt cool nein ihr schweine das das hat da mal alles angefangen und schon fehlt mir ein nachkommen nein aber doch einfach nicht Mike. Doch jetzt schon ich habe echt jetzt schon keine lust mehr irgendwo habe ich schon wieder was übersehen Ach, ich mach ich blende euch jetzt einfach wieder. wieder ein so wie immer man kennt's. Ich brauche mich überall nicht ganz... Ich brauche mich überhaupt nicht aufregen. Das ist doch alles immer das gleiche. Hm, kann ich zumindest am Anfang des Levels spawnen? Ja, danke. Danke schön. Ja, ich bin gleich am Anfang des Levels. Ich bin wieder hier. Oh Mann. Ich habe doch keine Lust. Und ob ich jetzt Coin bekomme? Okay. Hopsala. So hier drauf. Abwarten. Wow, die kommen mal beide auf mich zu, krass. So, Heilna, wie geht's so? da ja, schießt noch mehr. Das ist ganz lustig, ne? Ja. Ja, bin ich auch. Okay. So, hier muss ich alles einsammeln vielleicht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Man weiß es nie. Aber natürlich mache ich es mal, weil warum nicht? War doch jemand one-up für. Und wenn genug Coins hat, warum höre ich auf zu fliegen? Bin ich der bekloppt? Na gut, das wissen wir ja schon alle. Gibt es eigentlich noch irgendjemand diesen... Dieses Let's Play. Hat es nicht irgendwann mal irgendjemand gegeben? Oh, lol. Hoppala. Da unten, okay. Und jetzt? <lacht> Bist du lustig? Ich kann nicht fliegen ohne Power-Up. Ab. Aber das Spiel gibt mir ja kein neues, das immer lustig ist. Mann, ist das LW hier? Komm, lass mich hier durch. Juckt doch niemanden, was jetzt hier passiert. Komm, lass mich einfach nur zur bewegenden Plattform. Na, na, na, na. Oh fuck, ich hab da kurz abgebrochen. Mm, okay. Jetzt sammeln ja alle Münzen in den Ringen ein und dann bekommst du einen Stern, den letzten. Achso, ja. So simpel. Na, das geht ja noch. So. Ab zum Checkpoint. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Im Original-Level gab es hier rechts einen Stern. Und da oben, oh, jetzt haben die es gewechselt. Ja, aber auf jeden Fall. Muss ich doch dahin, in die Richtung, wo es das One-Up gab. Hier, lang und dann gab es ein One-Up. Hier gibt es dafür jetzt einen Stern? Zack. Oh, es ist so das gleiche... Bonuslevel. Nur kranker, kranker, kranker. Ja kacke wie würdest du denn ohne durchkommen? Gosh. Ah okay. Darf ich das Level nochmal machen? Wegen dem ersten Shit. Nö, nö, nö, nö, nö. Zumindest kriege ich nochmal ein Power-up. Da da da da da da Gibt noch eins? okay. Nein, jetzt habe ich das Level nochmal. Mann. Oh, ich meine, jetzt habe ich die Passage da mit dem. Einen da, ihr wisst schon, das nochmal. Mann. Aber kriegt man dreimal hintereinander das Flugpower ab. Und vorher, als man das auch noch brauchte, hat man es nur ein einziges Mal bekommen. Ich verstehe nicht, wie entscheiden die sich da. Wie entscheiden sie sich da? Kacke, das wäre echt mega dumm von mir tut mir leid nein ich wusste es ich wusste ich war es wieder ich habe keinen spaß mehr an dem spiel So also jetzt gerade bin ich gerade am leiden also jetzt gerade ja bin ich schon am leiden aber ja, nee, den spaß habe ich auch nicht mehr ich habe mich schon längst verlassen weg da weg da Haia, ja, ja, ja, ja, ja was wollen wir ja nicht sagen ja wir können ja zehnjährige zuschauen ja die dürfen sowas noch nicht lernen wenn ich mein, sie wahrscheinlich eh schon können kennen können kennen aber diese endpassage der holy hier, wie sollst du das machen das ist ja krank also das finde ich krank das ist doch krank Nee, ich, ich schneide jetzt nicht, ich mache jetzt keine Katz. Ihr müsst jetzt mit mir leiden. Ah. Mm -mm. Mm -mm. Komm, was ist doch? Eine unsichtbare Wand wieder. So, oh, welche ich eh verlieren, aber ich werde eh wieder nochmal eins bekommen. Oder eh eh eh eh. Aber nicht so früh verlieren, weil sonst kann ich hier nicht Damage boosten. Du... Wie lange bleibt das denn da oben? Ich habe nur noch Ich weine. 100% real. Oh mein Gott, Leute, ich weine. Lasst ein Like da. Ich lasse es jetzt auf YouTube hoch, wie ich weine. Damit ich Aufmerksamkeit bekomme und ich zeigen kann, wie schlimm mein YouTube-Leben ist. Obwohl ich doch eigentlich auf YouTube... Rich bin, ich krieg 10.000 Euro pro Slime-Video. Aber egal. Ich habe sogar keinen Hit passieren müssen. Nice. So, ich, ich ignoriere den zweiten zweite Biene. Ich mache einfach durch. Let's go. Kacke, ich muss jetzt... Hm? Ja, danke, endlich. Ja, hey, wie habe ich das geschafft? Ich weiß es nicht. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ja! Ja! Aber ich darf das alles noch mal machen für die letzten Sterne. Ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Bitte löst mich doch. Warum wird das so kacke, Mann? noch so viel vor uns wir haben die hier noch nicht freigeschaltet 120 und was dann dafür ach warte dann ist das hier wahrscheinlich noch so ein extra Bild und das ist das finale Level Da brauchen wir oh, 20 das heißt den letzten okay das ist echt witzlos